27. Jänner 21 Umso schlimmer Bitte wer kann das irgendwie okay oder gerecht finden? Wir sprechen von Kindern, deren Biografien wir brechen Deren Bindungen wir zerschneiden, deren Lebenslauf wir zerfetzen Aber alles im Einklang mit den Gesetzen Weil sie zwar hier aber hier nicht im Recht sind. Sie sind zwar hier geboren, aber mit den falschen Pässen. Daheim sprechen sie nicht Deutsch und in der Schule mit Akzent. Sie waren immer fremd nach den Gesetzen. Die Rechtsmittel sind ausgeschöpft, die Entscheidungen rechtskräftig. Da gibt's nichts mehr zu rütteln oder betteln. Was schüfe das für Anreize? Ah, das wäre doch entsetzlich. Ja, wo kämen wir hin? Bei Gnade vor Gesetzen. wird erst geschlossen, wenn sie weg sind. Und dann kommen Beamtinnen vorbei des Nächtens. Die sind extra geschult, die eskalierend leuten. sie diese Familien aus den Betten und sie dürfen noch packen. Wie viel kannst du schleppen? Bitte nicht trödeln. Sie wollen ja nicht hetzen, aber jetzt wäre die Zeit, ihnen nach draußen zu folgen, den Vollstreckerinnen der Gesetze. Wir haben Platz für sie, kurz. In den Knästen. Bitte, wer kann das irgendwie okay oder gerecht finden? Aber es ist doch alles im Einklang mit den Gesetzen. Umso schlimmer für die Gesetze.